Mehrheit will unkooperativen Staaten Entwicklungshilfe kürzen. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet die Kürzung der Entwicklungshilfe für Staaten, die bei der Rückführung ausreisepflichtiger Migranten nicht genügend kooperieren. Entsprechend äußern sich 59 Prozent der Befragten im Deutschland-Rind, den Infratestimat im Auftrag von ARD-Tagesthemen und Welt erhoben hat. 37 Prozent lehnen eine solche Verkopplung, wie sie jüngst von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, vorgeschlagen wurde, ab. Entwicklungsminister Gitmüller, CSU, Lehnte entsprechende auch Koalitionsinterne Vorstöße in den vergangenen Jahren stets ab. Mehrheitlich befürworten die Bürger außerdem die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Aussicht gestellten zentralen Einrichtungen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen, die sogenannten Ankerzentren. So sprechen sich 54 für diese Einrichtungen aus, in denen Asylsuchende maximal 18 Monate bleiben sollen, bis über ihren Aufenthalt in Deutschland entschieden ist. Während die Anhänger der Unionsparteien die Ankerzentren mit einer Mehrheit von fast zwei Dritteln begrüßen, sind die Anhänger der SPD in dieser Frage gespalten. Seehofer's Arbeit als Innenminister scheint bei den Deutschen gut anzukommen, im Beliebtheitsranking deutscher Spitzenpolitiker gewinnt er im Vergleich zum März mit 12 Punkten enorm an Zustimmung und liegt nun bei 47 Prozent. Damit er sich den zweiten Rang mit Wirtschaftsminister Peter Altmier, CDU, plus ein Punkt. Beliebteste Politikerin ist Kanzlerin Angela Merkel, CDU, mit 51 Prozent, minus 1 Punkt. Populärste Sozialdemokraten sind Finanzminister Olaf Scholz, 46 Prozent, der 6 Punkte zulegt, und Außenminister Heiko Maas, 43 Prozent. Von den Oppositionspolitikern vorne FDP-Chef Christian Lindner mit 32 Prozent, plus 6 Punkte. Besonders angesehen ist bei den Deutschen ein ausländisches Staatsoberhaupt, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der am Donnerstag in Aachen mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet wird. 57 Prozent der Befragten sind mit Macrons Arbeit eher oder sehr zufrieden. Damit ist er bei den Bundesbürgern beliebter als jeder deutsche Politiker. Nur jeder Fünfte äußert sich unzufrieden mit Macron. Wie stabil die deutsch-französische Achse ist, zeigt sich daran, dass nur 19 Prozent sagen, mit seinem Amtsantritt hätten sich diese Beziehungen verbessert. Die große Mehrheit von 69 Prozent sieht keine Veränderung, nur 6 Prozent schlechtere Beziehungen. Mit großem Abstand sehen die Deutschen Frankreich als wichtigsten Partner. 90% sprechen dem Land ihr Vertrauen aus, leicht weniger als im April, 92%. Das Vertrauen in Russland ist zwar mit 30%, plus 4 Punkte, viel schwächer ausgeprägt, jedoch inzwischen größer als das Vertrauen in die USA, 25%, minus 3. Die faktische Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump konnte in der demoskopischen Erhebung nicht mehr berücksichtigt werden. Nur 7 der Befragten geben an, sie vertrauten der Türkei. Die Deutschen zeigen sich in der Erhebung tendenziell europafreundlich, sehen aber auch die Defizite der Europäischen Union, eu So sagen 39 Prozent, Deutschlands Mitgliedschaft in der EU bringe Vorteile, während 14 Prozent Nachteile erkennen. 45 Prozent geben an, Vor- und Nachteile hielten sich die Waage. Eine Mehrheit von 53 Prozent spricht sich für eine interessante politische Grundausrichtung aus, sie wollen dass die europäischen Staaten ihre Zusammenarbeit vertiefen und Zuständigkeiten abgeben. Nur jeder Vierte will wieder mehr nationale Alleingänge von Mitgliedsstaaten. In der Europapolitik würdigen die Deutschen das Engagement Macrons und wünschen sich mehr Leidenschaft von der in diesem Punkt zurückhaltenden Kanzlerin. So begrüßen 82 Prozent die Tatsache, dass Macron die EU voranbringen will, so wie er dies in seiner Rede an der Pariser Sorbonne im September 2017 geschildert hatte. Während die Bundesregierung die vielfach zugesagte Antwort auf Macron noch immer nicht gegeben hat geschweige denn eigene Ideen zur Reform der EU präsentiert, wünscht sich eine Mehrheit von 58 Prozent. Dass sich Merkel mit mehr Leidenschaft für die EU einsetzt. Den Vorschlag Macrons für eine engere finanzpolitische Zusammenarbeit beurteilen die Bürger differenziert. So sagen 48 Prozent, der Vorstoß gehe ihnen zu weit. 42 Prozent begrüßen ihn. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, so käme die Union auf 32 Prozent, minus ein Punkt gegenüber der Umfrage im April, die Koalitionspartner SPD stagniert bei 18 Prozent. Die AfD liegt bei 15 Prozent. Plus 1, die Grünen bei 13%, plus 1. Jeweils einen Punkt verlieren Linken nun bei 9% und die FDP 8%. Auf der Basis dieser Zahlen ist neben der Großen Koalition mathematisch nur ein Jamaika-Bündnis möglich. Eine Ampelkoalition oder Rot-Rot-Grün hat derzeit keine Mehrheit. Für den repräsentativen deutschland hat Frates die am 7. Und 8. 1007 wahlberechtigte Bürger befragt, bei der Sonntagsfrage waren es 500 Personen mehr. Die Fehlertoleranz liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.